König der Löwen, Cinderella und natürlich Mickey Mouse. Das sind nur einige Klassiker, die unter der Marke des US-Filmkonzerns Disney in den vergangenen 100 Jahren erschienen sind. Jetzt feiert das Unternehmen sein Jubiläum mit einer durch Europa tourenden Ausstellung, die ab morgen in München für das Publikum zu sehen ist. In zehn Themenbereichen können sich Interessierte unter anderem Originalrequisiten, Zeichnungen und Kostüme anschauen. Die Geburtsurkunde der Disney Company. Walt Disneys erster Vertrag für einen Zeichentrickfilm von 1923. Die Ausstellung Disney 100 in der kleinen Olympiahalle München führt durch die Geschichte des Konzerns. Von Mickey Mouse bis zur Eiskönigin. Mit vielen interaktiven Elementen, Filmen, Zeichnungen und Requisiten, glitzernden Schätzen aus dem Disney Archiv in Los Angeles. Wir wissen aus Erfahrung, wonach uns die Menschen fragen. Wenn wir also einen Film oder eine Attraktion im Freizeitpark ansehen, dann wissen wir, worum wir bitten müssen. Beim Film, wenn im Filmtitel schon ein bestimmtes Objekt vorkommt, wie bei Teil 2 von Fluch der Karibik, die Kiste des toten Mannes, dann haben wir die Kiste des toten Mannes. Der deutsche Andreas Deja arbeitet seit 1980 für Disney an der Entwicklung von Charakteren und Geschichten. Da gibt es so Leute, die sagen, oh, Disney kann jetzt, das war damals, glaube ich, bei die Schön und das so, Disney hat jetzt das Formula gefunden und ab, ab heute werden es alle Riesenhits, weil die haben das Geheimnis gefunden, wie man Hitfilme macht. Es ist jedes Mal anders, jedes Mal schwere Arbeit. Star Wars und Marvel gehören heute auch zum multimilliarden dollar imperium genauso wie Freizeitparks und Streaming-Kanäle, ein weiter Weg seit Mickey Maus. Disney 100 in München läuft noch bis 3. September.